Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen, heißt es in der Losung für heute aus Psalm 19. Und damit Hallo zur Zahnputzandacht. Gebote, die rein und klar sind und die Augen leuchten lassen? Nun ja, wie klingt das für Sie und Euch? Wenn ich an Gebote denke, denke ich erst einmal an Einschränkungen. Es klingt so sehr nach Gesetz und Ordnung, nach Beamtentum und Staatsgewalt. Und gerade in dieser Zeit, wo eine Corona auf Verordnung die nächste jagt, da bekommt für mich dieses Wort Gebote doch einen ziemlich schalen Klang. Nur allzu schnell gehen wir unter in Verordnungen und Geboten, kaum noch einer Blick durch und bei manch einer und manch einem regt sich auch Widerstand wenn so stark in Persönlichkeitsrechte eingegriffen wird. Aber andererseits, was wäre, wenn es keine Gebote und Gesetze gäbe? Wäre dann alles freier, übersichtlicher, einfacher? Ich glaube kaum. Es ist doch eher wie im Straßenverkehr. Es braucht allgemeine Regeln, damit möglichst alle gut und sicher zum Ziel kommen. Zum Ziel kommen. Das ist ein gutes Stichwort. Ich finde, es kommt darauf an, sich klar zu machen, wozu Gebote dienen sollen. Die Bibel kennt ja auch viele Gebote. Die zehn Gebote etwa. Wie war das noch einmal? Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst Töt nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Keine Angst, ich zähle sie nicht alle auf. Und außerdem, da ist sie schon wieder, diese... Du sollst nicht. Aber diese Zehnerreihe, die will doch eines. Sie will ein Wegweiser sein für ein Leben mit Gott und das Leben der Menschen untereinander. Eine Art Leitsystem, um im Bild des Straßenverkehrs zu bleiben. Ob sie immer so klar und rein sind und die Augen zum Leuchten bringen, so wie der Psalmbeter oder die Psalmbeterin es sagt, Manche Gebote erscheinen uns sinnvoller als andere. Es hängt auch vom kulturellen Kontext ab und den eigenen Erfahrungen. Aber das Grundanliegen, das bleibt. Sie wollen Orientierung geben, im Blick auf das Leben mit Gott und dem, was dem Miteinander in der Gesellschaft dient. Der oder die Beterin hat eben die Erfahrung gemacht, die Gebote der Torah. Die sind ein Geschenk, ein Geschenk Gottes, das ein Leben in gegenseitigem Respekt erst möglich macht. Insofern, Gott will zum Leben befreien und das ist dann Grund genug, sich zu freuen und die Augen leuchten zu lassen.